aus der Steinzeit und ich brauche eure Tricks. Hey Kids, ich bin Knicks. Ihr wisst doch ganz bestimmt, wie man sich gut benimmt. Hey Kids, ich bin Knicks. Den Muffeln hier zu Haus, treibe ich das Muffelsein aus. Ja, ich bin doch kein Nimmuffel. Ich wasche die Hände, weil ich das gut kann. Oh, was für ein cooles Lied zum Mitmachen. Los geht's. Erst Wasser, das macht die kein Teufel ganz nass, Doch nicht so viel pritscheln, ja wir wissen das. Ich nehme die Seife, verteil sie zu Schaum, Für kein Teufel ist das ein Wahnsinn. Auch zwischen den Fingern gut ruppeln muss sein. Erst außen dann innen, schon ist die Hand rein. Im Kreise die Spitzen der Finger sich drehen. Wir sagen den Teufel auf Wiedersehen. Ich wasche die Hände, weil ich das gut kann. Die Teufel legen sich nicht mit mir an. Zum Abtrocknen nehm ich ein frisches Tuch her. So kommen die Teufel jetzt nimmer mehr. Knickstastisch, fantastisch. So merk ich mir das. Auf Wiedersehen, Kids.